Wenn ich Sie vor Corona gefragt hätte, stellen Sie sich vor, Sie würden mit Ihrem Partner auf eine einsame Insel versetzt werden. Was hätten Sie geantwortet? Hätten Sie gesagt, das wäre das Paradies oder eher, oh, das wäre die Hölle? Ich bin mir sicher, Sie hätten die Frage höchst theoretisch empfunden und deshalb hätte die Frage Sie leider kaum zu einer praktischen Konsequenz bewegt. Dann hat ein winziger Virus aus der Theorie ganz plötzlich knallharte Realität gemacht. Plötzlich hat der Shutdown Sie mit Ihrem Partner auf eine einsame Insel geworfen. Hat sich Ihre Hoffnung bewahrheitet? Oder Ihre Befürchtung? Oder vielleicht war es genau andersherum als Ihre Voraussage. Sie dachten, es wird Hölle und es war Himmel. Oder das Gegenteil. Welche Konsequenz hätten Sie gezogen, wenn Sie meine theoretische Frage vor Corona ernst genommen hätten? Gerne sage ich Ihnen, was ich nützlich gefunden hätte. Für diejenigen, die Hölle gerufen hätten, könnte es ein Weckruf sein, etwas JETZT zu verändern, um eine eventuelle Hölle zu vermeiden. Wie man das macht, können Sie auf meiner Internetseite nachlesen. Aber auch die, die vermuteten, es wäre himmlisch, hätte es zur Aktivität ermutigen können. Statt zu warten, dass ein Virus sie in eine himmlische, einsame Insel versetzt, hätten sie selbst aktiv werden können. Sich die Frage stellen, auf was sind wir bereit zu verzichten, um die schönen Momente in unserer Beziehung noch mehr auszuweiten? Ja, sie meinen, ja, ja. Im Nachhinein ist man klüger, dann habe ich eine wichtige Info für Sie. Es könnte sein, dass irgendwo gerade jetzt ein Virus oder etwas anderes wartet, um Sie erneut auf eine einsame Insel zu werfen. Jetzt können Sie sicherstellen, dass es nicht die Hölle, sondern das Paradies wird.